Herzlich willkommen bei Sidun Globe. In sieben einzelnen Videoclips erleben Sie live echte Innovationen. Diese Highlights finden Sie so nur in Sidun Globe. In diesem Videoclip zeige ich Ihnen die Nutzung von Microsoft Word. In Sidun Globe wird Ihr Microsoft Word als Langtext integriert, was Ihnen eine Vielzahl von Erleichterungen bietet. Hauptsächlich heißt dies, so weiterzuarbeiten, wie Sie die meiste Zeit in Textverarbeitungen arbeiten, nämlich in Ihrem Word. Sie können schnell formatieren. Sie können beliebige Dateien importieren oder auch ganz einfach und schnell per Drag and Drop integrieren. Nur in Sidun Globe können Sie Ihr Microsoft Word als Editor nutzen. Das bringt Ihnen Komfort und Leichtigkeit. Lassen Sie sich auch von den anderen Highlights begeistern. Sehen Sie alle weiteren Videoclips auf dieser Seite und fühlen Sie Innovation.